Willkommen zurückreisende bei No Man's Sky. Ich bin zurück zu unserem Schiff gegangen und habe erstmal die Ressourcen dupliziert. Ein bisschen Kupfer werden wir jetzt verkaufen, Platz zu schaffen und damit wir auch schon ein bisschen Anfangsgeld haben. Gucken. Ja, der will natürlich jetzt alles verkaufen. Das dauert jetzt. Ja, das dauert zu lange. Teilen das am besten auf. Wir bringen das hier ins Schiff. Und verkaufen es dann. Da wir keinen Platz haben, muss die eine Raffinerie hier noch stehen bleiben. So. Das Uran ins Schiff. Das Tritium ins Schiff. So. Und dann werden wir das Kupfer hier auch mal zwischenlagern. Ein bisschen sollten wir uns aufheben fürs das chromatische Metall. Das wollte sich nicht duplizieren lassen. So, können wir die hier mitnehmen und erstmal bisschen Kupfer verkaufen? So. Und schon haben wir unsere ersten zwei Millionen. Jetzt sollen wir als Mission den Basiscomputer errichten. Ich dachte, das machen wir auch hier in der Nähe. Da wir hier immer gut starten können, müssen wir mal sehen. Da ist eine Treppe, aber wir kommen hier nicht direkt hoch. Dann bauen wir uns das hier hinter. Ja. Für den ersten kleinen Basiscomputer ist das ausreichend. wir hier auch das Gebäude integrieren und die Landeplätze, das ist schon gut. So. Jetzt sollen wir uns natürlich auch ein Unterschlupf bauen. So, freie Kamera. Naja, vier. Ja, vier. Machen wir mal. Sechs groß. Ja, das reicht für den Anfang. Auch hier eine Tür hin. Hm. Welche Wand nehmen wir? Die hier. Da machen wir die hier vorne und an den Seiten. Und hinten machen wir die hier. So. Dann. Hier wäre eine Fensterfront schön. Aber die Teile haben wir leider ja noch nicht. Hören wir das hier. Ja, wir werden eine Etage oben draufsetzen. Hm. So. Ja, es geht ja für den Anfang schon mal. Das Gute ist auch, es zählt als Gebäude, sobald es ein Dach hat. Ob es vier Wände hat, ist egal. So. Ja, Ferritstaub, die geht nicht. Ja. Wir haben keinen Ferritstaub. Ja. Das müssen wir kurz sammeln. Natürlich ist jetzt auf dem paradiesischen Planeten ein dämmischer Sturm. So. Zum Glück sind hier direkt Steine. das war auch noch einer. Ohne eine Geode, dann kriegen wir noch ein paar. Ja, das reicht erstmal. So ein bisschen sortieren hier. Jetzt können wir da erstmal ein Dach draufsetzen. Ja, nehmen Machen wir mal ein bisschen teils, teils, würde ich sagen. Aber wir haben nur zwei breit gebaut. Machen wir hier für den Eingang. Und hinten für den Teleporter nachher. So. Jetzt werden wir den nach drinnen stellen, so, dahin, Und natürlich haben wir jetzt keine Beleuchtung, aber das ist ja noch nicht schlimm. Jetzt ist es und ein Rohr. So. Das machen wir mal hier drüben. Teil so hinstellen. So. Was möchte ich jetzt haben? Kein Treibstoff. So. Das geht auch sehr schnell. So. Da können wir direkt da stehen lassen. Mal gucken, wo stellen wir jetzt den auch. Ach, ja. Da fehlt ein Arbeitsschritt. Da wir nur 20 brauchen. Wenn wir nur 20 erstmal herstellen. So. Und ein Nano-Rohr. So. Dann können wir ja da So. Hier haben wir jetzt natürlich keine Daten. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das jetzt erstmal alles besorgen. Dann können wir hier auch ein bisschen Strom. Wichtig ist der Speicherpunkt. Und der Teleporter. Dann können wir immer direkt hier hin. Da müssen wir geborgene Daten sammeln gehen. Die werden wir auch probieren zu duplizieren. Aber wir haben ja in der letzten Folge schon keine gesehen. Verfolgende Daten. Also hier in der sind war gar keiner. Nichts in der Nähe. Uh, das ist ein Signal. Es kann uns zu einer Forschungseinrichtung oder, ja, Glück haben, auch zu einem Alien-Artefakt bringen. Da hier keine vergrabene Technologie ist, müssen wir wohl eher erstmal ein Stück. Oh nee. uh, oh. Also der Planet hat es aber mit Gräben. So das können wir leider mh, nicht abbauen. Wir könnten die auch mal vorher identifizieren. Bisschen Obolus. Der Sterndorn bringt uns gerade gar nichts. Wenn wir die Aufgabe haben, sollten wir auch langsam die Raumstation angezeigt bekommen. Oder vielleicht auch erst die Anomalie. Weil dann können wir uns ein paar... Blitze für den Exo-Anzug holen. Was immer von Vorteil ist. Und wir können dann... Ah ja. Hm. Den Anzug verbessern geht noch nicht. Wir haben noch keine Naniten. Aber die kann man sich ja auch schnell holen. Die sind meist in den Kisten oder in Gebäuden. Ah, wir laufen sogar noch an einem Sprachstein vorbei. Ah, schon seltsam das paradiesischer Planet und keine. Morgenden Daten in der Nähe. Echt nichts? Oh, na, da ist ein Container. Ja, wir gehen trotzdem erstmal zu dem Signal. Mal gucken, was er uns anzeigt. Eine Siedlung. Und die ist sehr weit entfernt. Um der Beutel. Dann werden wir mal da wohl hingehen. Oh Gott. Denn nichts für den Arsch. Die sammeln wir ein. Geben wir uns ein klein bisschen Geld. Ist nicht der Redewert, aber immerhin. Und da müssen wir hin. Keine geborgenen Daten auf dem ganzen Planeten, oder wie? Seltsam. werden wir jetzt hier erstmal rumgehen so. oder hochkommen bitte bitte bitte los oh gut geschafft aber auch keine knochen die erstmal analysieren und dann drauf schießen wie viel Wasserstoff haben wir. Aber brauchen wir erstmal nicht. Also. Sonst müssen wir wohl doch auf entweder ein Stück fliegen oder auf einem anderen Planeten. Wenn hier gar keine sind. Wir brauchen wenigstens so 10, 15 Stück. Dann können wir uns die duplizieren. Aber dafür brauchen wir leider raffinerie stufe 2 also die mittelgroße raffinerie bin nicht sicher ob das mit der tragbaren kleinen auch geht was können wir ja mit 1, 2 testen Weil wenn es nicht geht gehen sie mal leider verloren Das Jetpack frisst unsere ganze Lebenserhaltung auf, momentan. So. Sind gleich da. Willa mal gucken. Wo liegt der rum? Scheinbar der da. So, haben wir Platz. Ja, wir haben Platz. Na, ganz prima. Ja, da hatte ich jetzt... So, oh, nee. Oh, da habe jetzt gar keinen Nerv drauf. Ein Trollcontainer. Wir können nicht mal abbauen. Oh, lauf doch. Sie verfolgen uns nicht. Sie werden uns auch nicht angezeigt als Bedrohung. Also hier laufen wir für seltsame Sachen. Ah, ein paar Naniten. So, ist hier drin. Das Metall brauchen wir. Ein Akku. Müssen wir uns das jetzt da oben nochmal angucken? Wir haben ihn ja auch zerstört, aber noch gab es keine Belohnung. Also. Ach, Scheiße, die sind da immer noch. Sie werden uns nicht als Bedrohung angezeigt. Aber wir haben auch keine. Wollen oh, die Waffe bauen? Äh, uh, nee. Ach, die gehen mir im Laser bestimmt auch kaputt, oder? Außerdem scheinen die beschädigt zu sein, die Wächter. Ah, guck mal. Die die mir auf den Sack gehen. Ja, also immerhin machen wir Schaden. Gucken, wer stirbt zuerst, ich oder die. Sonst müssen wir uns doch vielleicht... Jetzt geht doch kaputt. Echt jetzt. So, kein Platz. Zerstören wir das hier. Was einsammeln? Ja, Inventar voll. Ne, warte, oh, Inventar ist er voll. Scheiße, dann kommt das weg. Wächter Grenzkarte ist gut, da kriegen wir ein Multitool. Oder auch nicht. mal ein bisschen was wert. So. Aber wir haben immer noch keine irgendeinen Daten hier in der Nähe. Das kann ja nicht sein. Frachtabwurf, Fracht. Oh. Da sind welche. Die Pflanze hier sollten wir lieber... Oder eigentlich gibt es hier keine Wächter. Oh doch, gibt es. Scheiße. Oh ja, genau reingelaufen. Super. Lauf schneller, lauf schneller. Lauf, lauf, lauf. Oh Gott, sind wir langsam. Lauf doch! Jetzt wo wir vergraben Technologie gefunden haben. Ach nee. Oh nee. So. Jetzt können wir zurück und uns die Technologie erstmal holen. Verändern und dann da müssen wir ein. Ach ja, da war ja was. Ah, oh, nee. Paraffinum, das brauchen wir gar nicht. So. Ein, echt. Uh, zwei. Zwei ist gut. Und wenn wir jetzt schauen, ob hier noch was ist. Da hinten ja noch sonst noch irgendwo So. Hm. sonst sieht das hier echt schlecht aus ja, da ist noch ein stein aber wir müssen da lang also dann werden wir jetzt erstmal dahin gehen und dann werden wir gucken weil die in den kleinen Raffinerien auch duplizieren können. Das wäre schön, dann möchte ich nur keine mehr sammeln. Hm, das klappt auch nicht immer, das mit dem Vorwärtssprinten. bei so einer blöden Pflanze so ja uh, hier ist aber viel ein oh uh, zwei noch vor ah habe ich schon wieder nichts drin ja. können wir den nicht benutzen so ja, nee, können wir natürlich nicht benutzen. Oh, uh, doch. So. Spezies aufzeichnen. Cool. Was ist das denn? Okay, das habe ich bisher noch nie gehabt. Oh, 38 Naniten. So, wo ist unser Schiff? Ja, da haben wir geparkt. Warte mal, ist das Schiff nicht eigentlich halbwegs aufgeladen? Äh. Uran, Uran hätten wir. Tritium haben wir auch. Wir haben gar keinen Hyperraumantrieb. Egal, aber wir können unser Schiff rufen, das ist doch schon mal schön. Wir nicht laufen müssen zwar tanken aber da wir jetzt uran erstmal haben ist das kein problem so einmal tanken hier ein bisschen tritium ja es geht noch schade so zeigt er mir das nicht an so dann werden wir jetzt testen, ob wir die holen können. Ja, ich will da unten landen. So. Und dann müssen wir einmal da lang. mal ins Dunkle. So. Ein. Ah. Oh. Das steht hier irgendwie im Weg. So. Wie viele haben wir denn? Vier. Dann nehmen wir mal lieber nur zwei. Wo funktioniert das? Also es wird angezeigt. Da wird es auch angezeigt. Also können wir es uns jetzt rausnehmen und duplizieren. Nope. Super. Also können wir es nur so machen. Ja, so schlimm ist jetzt auch nicht. Haben wir so richtig hingestellt, das war schon mal gut. Nehmen wir sonst raus, zeigt damit jetzt auch die richtige Raffinerieren. Jetzt ist weg. Also, mal funktioniert es mal nicht. Bin noch nicht dahinter gekommen, warum das nicht immer funktioniert. es wird uns da angezeigt und da auch keine Ahnung naja guck mal so jetzt wieder 50. oh Gott wir haben gar keine Plätze fällt mir gerade ein und jetzt geht's hier nicht Nö. Wir haben im Raumschiffplatz. Das ist doch schön. So. So. Geht das wieder nicht? Das der da wo ja. drin. So. Was halt nur verzweifachen aha verdoppeln meine ich aber auch nicht schlimm dauert jetzt ein bisschen aber naja so die anwählen Raumschiff so. ich weiß gar nicht Soll es hier doppelt gehen so immerhin braucht man die jetzt nicht sammeln gehen bisschen doof dass man sie jetzt mal wieder raus und wieder reinpacken muss aber ist da eigentlich auch was drin nö also mal ganz doppelte maß dreifache aber gut, dasselbe Problem habe ich mit den mittleren Raffinerien auch gehabt, um Naniten herzustellen. Ja, klar, man, jetzt. Das mal reichen. So, 166, ja gut. Uns den Teleporter müssen uns den Biotreibstoffreaktor holen, der völlig schwachsinnig ist. So, Batterie und Solarmodul, das brauchen wir. Und das Bände, so. ähm, die sind jetzt nicht so wichtig am Anfang, weil wir eine Anomalie lieber. Sachen sammeln sollten. Also wir haben jetzt noch. Ah. So ist das auch 15. Die kommt da auch rüber. Ne, brauchen keine so. verkaufen. Eventuell hey, Perlen können wir auch verkaufen. Oh, uh, vielleicht haben wir Glück und hier ist was. Oh, uh, ja, hier ist was drin. Was bringt uns das? Treibstoffeffizienz, Schildstärke, Lebenserhaltungstanks und Kerngesundheit. Oh, das ist doch schön. Also waren die Wächter doch gar nicht so schlecht. Aber dahin, das kaufen wir auch. So. Du kannst du eine Basis umbenennen? Ja, dann werden wir das mal machen. Ne, das war falsch. behalten mal den Namen, den er uns vorschlägt bei. Hm. Ah. Gut, wenn man seinen Tastatur sieht. So. Basis hochladen. Jetzt haben wir es auch gespeichert. Ja, wir können unseren Teleporter bauen. Dafür ist die hohe Decke gut. So. Was will ich eigentlich hier? Sauberwind. Was braucht er? Zwei Rohre, vier mit. Ach, Scheiße. Scheiße. Kein Habe ich irgendwie nicht dran gedacht, dass wir den jetzt so oft brauchen. aber mhm. oh, dass die Figur sich in einer Tour wegdrehen muss. Echt jetzt. Ich sag mal, klappt es mal nicht. Keine Ahnung. So, dann gucken wir halt auf was sonst... So. also meistens geht man kann es sich aus der Mitte rausnehmen, so, dann wieder die Mitte anwählen und es würde sich jetzt hier wieder auftauchen. Aber da die das ab und zu mal hm, reparieren, dass es wieder gar nicht geht, bin ich ja schon froh, dass es überhaupt noch geht. Ferrit staub sammeln wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ah, es hat geklappt. So, ist in dem rechten noch was drin. Das ist nicht der rechte. Gut. Also wir konnten es mal verdoppeln. So. Machen wir das nochmal. Das funktioniert auch bei... Wechsel Gegenständen auf der Anomalie. Da habe ich jetzt die Tage, kommt dann ein Video, da erkläre ich kurz wie das funktioniert. Und das ist auch später sehr wichtig, finde ich, wenn man schön große Gebäude sich bauen möchte, oder richtig schön Unterschlupf, also halt richtig groß bauen möchte. Da braucht man Unmengen an Ressourcen. Und ich habe die natürlich am Anfang erstmal gesammelt. Hat ewig gedauert. Und hinterher ist mir eingefallen, ja, man kann die ja duplizieren. Nachdem ich alles gebaut hatte. Und oh falsch. Und hier werden wir zusammen dann auch wenigstens eine kleine Basis bauen. Das Ziel ist ja eigentlich, vom Spiel in die Mitte der Galaxie zu kommen. Was natürlich sehr sinnbefreit ist, weil man dann in einer neuen Galaxie einfach wieder startet mit exakt denselben Sachen, die man machen kann. Mit denselben Planeten. Oh Gott, ich habe schon wieder nicht aufgepasst naja. Wir brauchen das eh ohne Ende. So, wir brauchen Metallplatten. Wie viel waren das? Vier, glaube ich, ne? Und zwei davon. Oder? Ach, gut gemerkt. So, wie, wie möchten wir uns den denn jetzt mal hinstellen? Ich werde ja am liebsten einen Bewegungsmelder später, aber dann Müssten wir den erstmal so anstellen. Warte, wie der steht ist egal, ob der Schalter ist gut. Aber da wir ja hinlaufen müssen zum Teleporter, machen wir das. So. Das ist jetzt kaputt. Energieversorgung, ja, weiß ich auch. Metallplatten. Chromatisches Metall, das kann man nicht vervielfältigen. Warum auch immer. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Das ist das einzige Material, was partout nicht möchte. Wenn wir das jetzt hier einfach rausnehmen, ist es hier weg. Seht ihr? Keine Ahnung. Also müssen wir das ernsthaft herstellen. Und wir haben hier sogar noch ein bisschen Kupfer. So. Ich glaube mir jetzt mal hier ein bisschen Kupfer. Das ist ja cool. Ah, okay. Ich stelle in allen drei gerade was her bin ja mal gespannt, aus wie viel ich es neu herausnehmen kann. So. Wie viel brauchen wir denn? Nee, da. 50 pro Stück, ja, vier Stück brauchen wir, 200. Mal gucken. So. Kann ich mir das aus den anderen jetzt auch rausnehmen? Nee, kann ich nicht. Ist ja beschiss. Glaube ich mir halt. <lacht> Hä? Welche läuft denn jetzt hier noch? Was zum Henker? Hä? Ja, irgendeine läuft doch noch. ich hab ihn verarscht was haben wir ihn jetzt ah ja, reicht so Solarmodule ja, er will zwar dass wir diesen Biotreibstoffreaktor bauen aber der ist völlig nutzlos. bauen uns jetzt hier ein paar ach keine Metallplatten war ja klar So. Hier. Das schlägt er uns vor, aber der ist so nutzlos. Wenn sich lieber hier oben Dutzend Solarzellen hin. Aber Batterien, dann wird das gespeichert. Ja, super, kein Metall mehr. Auch egal. Nach da. Ach da. Und da. Ach da. So. Wo so, gehen wir ins Gebäude? So. Ja. Machen wir hier. Dann gehen wir mal rein. Nachher kann man sich noch ein Teil kaufen. Dann verstecken sich die, also werden die unsichtbar und man sieht sie nur noch im Baumenü, die Stromkabel und alles. So, stellen die Batterien. Außen hin. Gute Idee. So. Hier braucht keiner. Oh. Ich habe da versehentlich ein Dach gebaut. So. Bin hier ruhig. So. Äh, Magne. Hm. Brauchen wir Immer fehlt irgendwas. Ach, wie war das? Ja, In Staub, reines Verit, magnetisiertes Verit. Genau so rum. Da ist Das werden wir noch schnell erledigen. Und dann wir uns in der nächsten Folge, sehen. Aber das erledigen wir jetzt hier noch kurz. So 127. Wie viel braucht man? Das ist jetzt aber doof. werden wir uns das wohl auch noch mal demnächst duplizieren müssen aber für den anfang geht es erstmal so. so können wir uns zwei batterien hier kurz hinstellen Sollte funktionieren, ist nur gerade nachts. Dann haben wir das auch erledigt. Oh, wat? Wir haben, glaube ich, ein Speichersignal gebaut. Oder? Ja. Echt hm. jetzt? Hm. Das jedes Mal rausschmeißen. So. Ein Speichersignal. Gut. Haben wir ja etwas geschafft heute. Bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann gerne abonnieren und liken. Und sonst bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.